Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX Klangklang. Wir haben neue Post bekommen. Was gibt's denn da? Äh... Oh Gott, das ist ein S. Südhöhle 24. Oh Gott. 32 Schaneras zukunftsvorsage Ich verrate dir, wie du ganz leicht die Zukunft sehen kannst. Es hängt davon ab, was du in dem ersten Dungeon des Tages als erstes findest. Ist es Geld, wirst du reich. Ist es eine Beere, wirst du gesund. Ist es ein Apfel, hast du viel Glück. Äh, okay. Nummer 33 Fanclub sucht Mitglieder. Wir geben hiermit die Gründung des Fanclubs Rot und Blau bekannt. Was ein Zufall. Wir sind eine Organisation, die Retterteams unterstützen will und wir suchen neue Mitglieder. Willst du unseren hart arbeitenden Helden nicht auch mit allen Kräften unter die Arme greifen? Plus und Minun. <lacht> Plus und Minun. Ach, ihr kriegt das schon hin. Äh. Meditalis? Was machst du hier? Pschiiiihihi! Dieser Lombrero, ich krieg mich gar nicht mehr ein, voll Pschi. Oh, hallo, wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Ich habe eine skurrile Geschichte über Lombrero gehört. Die müsst ihr euch anhören. Lombrero soll angeblich fast im Meer sein. Dabei lebt er doch im Wasser. Wie peinlich ist das denn? Pschiiiihihi! Okay. Lombrero, was ist da los? Hm, was sagst du? Oh, du meinst, was damals mehr passiert ist? Ich bin nicht beinahe ertrunken. Er so den Sonnenquatsch. Willst du wissen, was wirklich geschehen ist? Ja, bitte. Also vor einiger Zeit war ich auf dem Meer. Einfach so zum Vergnügen. Ich wollte da so eine Attacke ausprobieren. Ach ja, Taucher war es. Kennst du sicher. Ich hatte unter Wasser richtig viel Spaß. Leider habe ich dabei nicht gemerkt, dass ich aufs offene Meer getrieben wurde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 Ja, dann können wir Welser mal fragen, ne? Ich habe es aufgegeben, wieder Snowball sein zu wollen. Von nun an lebe ich als Granbull weiter. Schön, dich kennenzulernen. Das ist doch schön. Mmh. Welser! Oh, ihr möchtet also mehr über diesen Dungeon im Meer erfahren? Ja, ich habe davon gehört. Angeblich gibt es einen Ort weit vor unserer Küste. Die See dort ist geprägt von starken Stürmen und gewaltigen Wellen. Dieses Gebiet trägt den treffenden Namen Sturmmeer. Dort findet man einen Dungeon, der bis zum Meeresgrund führt. Es heißt in diesen unvorstellbaren Tiefen, da gelang keinerlei Licht hin. Die Finsternis verschluckt einem geradezu. ha! <lacht> ihr seht so aus, als wolltet ihr unbedingt dorthin. Nun ja, dem Ruf des Abenteuers kann man sich nur schwer entziehen. Gebt gut Acht auf euch. Okay, das. Äh Machen wir vielleicht mal. Simsala! Im Laufe der Jahre haben schon zahllose Pokémon in Retterteams gearbeitet. Viele haben sich Ruhm erworben. Doch wenn du nach den dem größten unter ihnen fragst, da kommt nur einer in Frage: Lucario! Seine Erfolge als Anführer eines Retterteams bilden den Stoff für Legenden. Ich bewundere ihn sehr. Es ist mein Ziel, so gut es geht, in Lucarios Fußstapfen zu, zu treten. Das ist mein Traum. Okay, das ist cool. Das ist echt cool. So, guten Tag, wir haben sehr viel Geld gefunden. Deshalb möchte ich mal irgendwas kaufen. Dum, dumm, dumm, dum. Zum Beispiel die Eckohle können wir noch kaufen. Warum nicht? Jupp. Yep. Passt mal. Tada. Nice. Okay. Was können wir noch kaufen? Nichts mehr. Okay, super, toll. Hat Spaß gemacht. Jo, danke. Ciao. Pst. So, wir haben neue Items in der letzten Folge gefunden. Unter anderem Samen, die wir gar nicht wollen. Ne, die haben wir nicht gefunden, aber die. Wir we we we we schmeißen weg. Niemand mag Samen in diesem Spiel. So, äh, wir haben neue TMs. Sehr interessante TMs. Vor allem äh, Geisterattacken. Oh Gott, mir gehen die Heil-Items aus. Ah, oh Gott. Dann sollten wir mal ganz kurz zu Kangama gehen. Hi, Kangama ein paar sachen bei dir lagern mein freund mein bester mein guti sichtsam so ein rotz okay passt äh, sollen wir dann zu diesem dungeon gehen ich habe angst dass es das so zu lange dauert kann ja sein ich würde sagen wir geben uns erstmal diese neuen bohnen diesen neuen äh, das war noch Bohnen, oder? Das ist auf jeden Fall le äh, letzte Folge bekommen haben. Diese Gummis, genau. Ach, schau mal. Magneton kann sich auch entwickeln, braucht aber auch vier Entwicklungsgeoden. Dann haben wir aber eine Magnetzone, Leute. Und das Ding, das haut rein, Leute. Ich sag euch, das Ding haut richtig rein. So, bam. Du kriegst eins. Oh, guckt euch meinen Sprite an, wie cool der ist. So, ich gebe mir meinen DX-Gummi. Warte, was macht denn das? Besteht da irgendwie nicht. Ja, okay. Gehen wir uns das mal. Was macht das? Initiative plus 1. Und man kriegt also vielleicht auch immer ein neues Talent. EP-Schub erhöht die Anzahl der Erfahrungspunkte, die, die Teammitglieder erhalten, wenn Gegner dann besiegt werden. Der Effekt wird sogar wirklich sogar auf Pokémon im Retter-Team Camp aus. Je mehr Pokémon als Teammitglieder den Dungeon erkunden, desto öfterer uh, uh, uh, EP-Schub, wir nehmen EP Schub. Ja. Yep. Ich habe mich grad einmal ganz schnell dazu entschieden. So und du kriegst auch mal einen Gummi. Vielleicht kriegst du eine bessere Fähigkeit. Pikachu ist echt kritisch mit den Fähigkeiten. Mhm. Naja, egal. So, ähm... Hm, hm, hm, hm, du, du, du, du. Sturmmeer, oh Gott. Und Solarhöhle? Okay. Ah, hier wird sogar los äh, geschrieben, weil da geht's weiter. Mit einem besonderen Dungeon. Ich kann mal so sagen, es ist ein Dungeon, der später bei unserer stand diese eine der fragezeichen äh, bilder felder äh, weg macht deshalb äh, habe ich da nämlich angst mehr sage ich nämlich dazu nicht so wir haben solarhöhle wüstenregion kaskadenteich südhöhle und verlassene insel aber noch nicht deshalb würde ich mich eventuell entweder für eins davon entscheiden oder ich gehe kurz ein wenig offscreen so, also hier leveln oder was heißt leveln größtenteils Leute retten. Hier zum Beispiel. Die würde ist nicht mehr so krass für uns. Ist nur U8 bis U8. Und wir sind schon krass. Auf jeden Fall. Ähm, was sind unsere Aufträge ja? Finde Wampel. Finde das Item Toller Samen. Hilf mir. Und hilf mir. Okay. Übrigens. Ich habe ja diese ganzen, finde das Item oder bring mir das Item, in Aufgaben nicht verstanden. Bei den Aufgaben, wo steht, finde das Item, da sind die auf der gleichen Ebene. Da ist irgendwie zu inkompetent, das zu finden und deshalb ist es aber trotzdem nicht so schwer. Man muss einfach nur an dieser Ebene sich gut umgucken. Und, äh, ja, man kriegt Knödel für beide. Hier kriegen wir einen perfekten Apfel und Top-Elixier. Okay, dann werde ich das mal machen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das gemacht habe. Und dann, ja... So, ich habe mich nun entschieden, dass wir den Sturmmeer in der nächsten Folge vielleicht anfangen. Mal schauen. Und wir machen heute einer der fünf. Ähm, ich würde sagen, wir machen den Kaskadenteich. Einer der drei hätte ich nämlich gewählt, weil die anderen beiden... Okay, verlassene Insel ist nicht so lang. Die können wir auch noch vielleicht machen, aber... Ich dachte, da wir den Sturmmeer demnächst betreten wollen, äh, fangen wir an mit dem Kaskadenteich. Ist ja auch Wasser. Und im Sturmmeer gibt es auch ganz viel Wasser. Deshalb können wir mal ein wenig üben, so gesehen. Übrigens wenn gesagt auf Start drückt auf Plus drückt dann sieht man die Schwäche von dem Boss Gegner jeweils so ist ich nicht und jetzt wisst ihr das auch und äh, ist cool aufbrechen zum kaskadenteich mal gucken was hier unsere unser unser Lohn ist ich habe ein paar Items äh, in Inventar gelag gelagert oh, die Musik ist cool die hatten wir glaube ich auch schon mal in, im Schneegebiet müssten wir die schon mal haben hatten tun ja was auch mal <lacht> Ich hoffe, hier gibt es keine Erkenntnis-Pokémon, weil darauf habe ich absolut keine Lust. So, U2, das war bisher nichts. Aber jetzt kommen jetzt schon mal die Gegner. Okay, der schläft sogar. Ach, nee, brauchen wir nicht. So, und ich brauche immer noch neue Attacken. Vor allem für Bisa Knosp. Übrigens, Ladungsstoß geht für den gesamten Raum wie ihr sehen könnt. Und das ist einfach krass. Wirkt das Pokémon, gegen die man gekämpft hat, leichter zu mischstreiten werden. Oh, das muss ich, das muss ich, das muss ich aufheben. Das brauche ich. Mach die kackfragia wäre weg. Das ist mir gerade egal. Eine hübsche Box, die nehmen wir mal mit. ich habe übrigens eine Einladung dabei. Ich habe übrigens zwei Einladungen einfach so in Truhen bekommen. Weiß auch nicht warum, aber habe ich bekommen. Und ich sage dazu nicht nein, ne? Äh, was tue ich mal weg? sie Sind zwar sehr gut, aber... Egal. Warte, das Push, das wäre vielleicht noch sinnvoll. Ist zwar nur für diese Ebene, aber kann man ja trotzdem mal so Sicherheit nehmen. Wenn das jetzt zu so kurz wird. Ähm, dann machen wir noch einen anderen Dungeon, und zwar die verlassene Insel. Die ist ja auch nicht so lang. Oh, Schmerbe. Ich habe schon ewig nicht mal ein Pokémon-Spiel gesehen. Du, was geht? Dass ich den Namen noch erinnere. <lull> Lull. Och, blöde Fall. Jetzt bin ich langsam. Och, nö. Ein Kanimani? Lol. Kanimani ist einer der Starter, die man hier wählen kann im Spiel. Und das gibt es ja einfach. So als Gegner, so nebenbei. Kann man rekrutieren oder so. Mh, mm, Pikachu hier nimmer. Okay, wirkt es aber sehr, sehr chillig, dieser Ort. Und Smogon, haben wir schon Smogon? Ich glaube schon. Außerdem habe ich eh fast gar keine Äpfel. Ich muss allgemein bestimmte Items farmen. Belebe Items, Äpfel oder so. Ich weiß aber nicht, wo ich es genau machen soll. Ich hatte einfach Glück letztens, äh, dass die Illusionszelle nochmal erschienen ist. Die bräuchte ich äh, wieder. Die war super. Aber ich weiß nicht, ob ich wieder so viel Glück habe. Hab ich Lado, Schuss. Es war so geil, aber muss das nicht immer einsetzen. Das reicht doch mal. Oh oh, Amnesie. Bam, bam, bam, du. Ey, das ist nicht dein Geld. Was soll denn das? Oh, jetzt lebt du. Na ja, hab ich nicht. Da ist Smogon. Smogon! Bro, was geht? Ja, wir haben nicht, was ich dir geben möchte. <lacht> Deshalb, ich es ist mir leid, Bro, aber wir lassen dich erstmal im Stich. Das Arme kann niemand, die war das lebt nach 100. Okay, die Gegner werden immer stärker. Uh, mit Immer mitnehmen. Besser als alles andere. Hm, hm, hm. Nehmen wir den Stopperob weg. Dafür. Ich weiß, das ein Gegner, Leute, aber das ist gerade nee, mir so von egal. Weiter geht's. Es tut mir wirklich leid zu begonnen, aber wir gehen jetzt weiter. Dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Ich habe das Gefühl, ich kann schon einfach alles. Aber ich finde äh, cool, dass wir jetzt einen Magneton haben. Und natürlich auch einen dieser knospen Zwei sehr coole Pokémon, oh Gott, zwei Kanimanis. Also, die kann man hier rekrutieren, wenn man Bock hat. Weiß ich. Es gibt immer, ich sehe immer in meiner Recommended List auf YouTube so Leute, die machen so Top 10 oder die besten Starter von Mystery Dungeon. Und da denke ich mir so, muss das sein? Und jetzt, wo ich hier so ein Kanimani einfach so random in den Dungeon sehe, kann ich mir gut vorstellen, dass Kanimani unten ist. Ganz weit unten, weil man kann man ja einfach hier bekommen. In einem Dungeon, der direkt nachdem man die Hauptstory durch hat, finden kann. Verdammt! Okay, hat mich down bekommen. RIP. Dun, dun, dun, dun, dun. Oh nein, hier gibt es auch eine Erkenntnis. Bitte sagt mir nicht, es ist ab jedem Dungeon so. Ich, ich spiele es mit Magneton. Ich habe Bock mit Magneton zu spielen. Dun, dun, dun. Oh, ne. Aua. Was ist denn das? Weg dir. Hey, what's this? Hau ab! Ich finde aber Magneton ist ein wenig zu... zu kantig. Das ist mir schon bei der Entwicklung aufgefallen, dass mir Magneton etwas zu kantig ist. Bam, bam, bam, bada. Du, du, du, du, du. Du, du, du, du. du, du, du, du. Was haben wir denn hier? Schönes. Schlaforb können wir einsetzen. <lacht> einfach mal einsetzen alles. Ja, können wir auch mal einsetzen. Vitalität. Das Pokémon ist. Ich vermute mal einfach stärker oder so. I don't know. Vielleicht mehr Verteidigung. Ne, geben wir mal keine Sinn hey, ma Was? Was? Ist das ist nahe gefunden, Pikachu wird es von einem Punkt eingenommen erhöht sich dessen Angriff der fängt jetzt permanent ja dann äh, auf mich dann werde ich mal stärker das ist doch cool oh nein einer von uns beiden wird sterben oh Gott das sind zwei Pokémon jetzt habe ich Angst wollte dich jetzt mal wegmachen tschüss dun, dun, dun, dun, dun und dann auf das andere Pokémon zu laufen. BAM! BAM! Es ist tot, okay. Ich bin überlegen, soll ich nicht vielleicht... Oh nein, ich habe Angst, nein! Äh, ich sollte dieser knosp rufen, oder? Ja, wahrscheinlich klüger. nein Mülltank? Lol. Lol. Das ist ja cool. Okay. Ja, dann setze ich jetzt ein team ein. Oh nein, das kriegt für eine Erkenntnis. Och nö. So, Bieter Knosp, lebe! Magneton, lebe! Epic! So, und ich gebe euch beide mal direkt einen Top elixier zum Trinken. So, Pikachu kriegt jetzt auch noch eins, nachdem er tot ist. Eigentlich nachdem er tot ist, aber er kann doch jetzt gerne bekommen. Wenn die B-Taste mal funktioniert, manchmal will die einfach nicht. Okay, cool. Weiß nicht, ob das am Spiel liegt oder an meinem Controller. kann es gerade nicht sagen. Definitiv etwas Nerves, äh, Ner nerviges. So, und ich äh, nehme ich gern mit. Milton sieht man nicht alle Tage. Kriegst sogar mal einen großen Apfel dafür. Oh, yes, wie cool. Hat eine Fähigkeit. Unnachgiebigkeit. Okay. Hatten wir... Oh, Milchgetränk. Oh, yo, danke. Kann er weiter? <lacht> uh. <lacht> Dann kann er was. Also kann auch sowas, aber... Man muss einfach Mittag die richtigen Attacken geben. Man braucht mit Mittag einfach die richtige Taktik, dann kann auch gut sein. Sowas, was, was äh, Bianca nicht wirklich drauf hat. <lacht> was? Äh, Leukapador? Oh, ich würde einen Kapador mit äh, haben. Das wäre voll cool. Yo, du Beste. So, U9, es fängt an zu regnen, das heißt, Wasserattacken werden verstärkt und ähm, Feuerattacken werden geschwächt. Sowohl wie die Attacke Donner trifft hundertprozentig. Und da ich gerade fast tot bin, würde ich sagen, ich, äh, da gebe mal eine Siedelbeere. Danke. Hm, hm, hm. What? Was ist da gerade passiert? Du kriegst richtig krass. Elektroball. Weil ja, der jetzt noch am Leben gewesen, ne? Kann Ach, warte mal, Magnet, Magneton kann doch drüber fliegen. Da kann doch hier drüber. Yes, weil der hat, der Schwebe. Was ist das? Oh, lol. <lacht> Was ist das? Oh, yes, wir haben eine Einladung. Alter, wie viel Glück kann man nur haben? Oder scheinen die nur, wenn man eine Einladung hat. Okay, es ist nur ein Mogelbaum, aber Mogelbaum ist mehr als kein Mogelbaum. Hi Mogelbaum, können wir Freunde sein? Wir kommen rätselhaft aus. Wie verbringt mit Mogelbaum eine schöne Zeit? Mogelbaum ist besser laune Will wir uns auf Abenteuer mitlaufen? Attackenschub. Okay, gerne. Erhöht bei allen Teammitgliedern die Anzahl der Attacken EP, die Pokémon für die einzelnen Achso, okay. Ich dachte, das ist krass aus aber passt schon. Okay, Mini-Belebersamen, beleber Orb, eine Truhe, noch eine Truhe, Apfel und großer Apfel. Warum können wir noch immer so viel tragen? Okay, jetzt können wir aber nichts mehr tragen. Naja, das ist doch cool. Also, da können die anderen ja nicht rauflaufen. Okay, das ist echt cool jetzt. Hat die Einladung was gebracht? So, ich würde gern wieder mit mir spielen? Das hat sich falsch angehört, aber also meine ich das nicht. Okay, was haben wir hier? Ein Stopperorb. Brauchen wir nicht. Gehen wir weiter. Also es läuft. Oh, Sonnenkern. Eins der schlechtesten Pokémon, die es gibt. Und genau deshalb ignorieren wir es. Nein, nicht deshalb warte mal, hier ist ein boss gegen den würde ich halt schon noch gerne kämpfen, to be honest. Hmm, hmm, hmm, hmm. Ja, Igelsam muss ich wegmachen. Ich werde das verlernen. Das nächste Mal, wenn ich diese Knospen attacke lernen will, dann weg mit Egelsamen. Ist normalerweise eine gute Attacke, aber in diesem Spiel ist sie viel zu schwach. Äh, ich bin einfach gestorben. Okay. Ja, gib mal die mini, -B -Mini -B -B -B samen die ich vorhin gefunden habe. Nein, du auch! Okay, den muss ich auch eingeben. Verdammt, nein, hab ich das gewusst. Wie das rumzappelt. Ich finde die Animation in diesem Spiel einfach so gut. Pikachu Level 35! Yes, nice. Boah, ich bin da aufgestiegen. ja, voll krass, Digga. Oder oh, Luxus Sport. Ähm, ja. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Genau. Deutsch ist äh, erste Sprache, ne? <lacht> ja, Deutsch ist wirklich meine erste Sprache, aber... ...hat also ich gerade nicht so angehört. <lacht> ein Wumpel. Ja, tut mir leid, Leute. Ich habe keine Äpfel. Ich kann euch nicht helfen. Ich müsste mal Äpfel farmen gehen im ersten Dungeon im Kleinhain. Da gibt es voll viele Äpfel. Oder? Gab es da welche? Ansonsten in der Donnerheilhöhle gibt es bestimmt welche. Da war gerade ein Shigi. Habt ihr das gesehen? Da war gerade ein Shigi. Digger. Dass es einfach Shigi gibt. Das ist ja cool. Ey, warum, wo versteckst du dich denn? Sag mal. Ah, hier, danke. <lacht> <lacht> Tschüss. Voll gemein. U13. Uh, dann, dann, dann, dann. Okay, hier schon die Treppe. Bin schon gespannt, ob wir irgendwas dafür bekommen, dass wir diesen Dungeon machen. Manchmal ist es ja so. Also, es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und das nur wegen. Oh, da waren nur Turzel. Äh, ich meine. Die Weiterentwicklung ähm, wegen dem mit der Einladung hey, wer denn Magneton oh uh, Magneton der beep meine ich beep beep biss, biss. ein Öre, Apple. Lichtkanone das ist eine gute Attacke glaube ich fügt dem Gegner Schaden zu und sagt manchmal dessen Spezialverteidigung hatten wir es nicht schon mal also das ist eine richtig gute Attacke Ja, besser als Magnetbombe würde ich persönlich sagen. Das ist eine Spezialtage, das ist eine physische, aber. Hm. Direkt fällt in. Direktes Feld in Blickrichtung. Und vier Felder in Blickrichtung. Richtung. Äh. Aber das hier ist doch stärker als Magnetbombe. Und Spiegel Self ist halt. immer noch gut. Ja, mach mal, mal Magnetbombe weg für Lichtkanone. Jo! Nice! So, ähm... Ein Morabel? Was macht ein Morabel hier? Wie cool. Okay, kommen wir nicht weiter. Da können... War nett. Oh Gott, das sind zwei Gegner oder was? Ey! Hab ich das erlaubt oder was? Das ist ein äh, Lombrero. Das ist die wegen von Lotus Lombrero. So, dann killen wir erstmal. Yeah! Nice. Oh, es wird uns nachjoin. <lacht> nachjoin. Ja, genau. Ja. Äh, warum nicht? Aber ich werde dich nicht heilen, du, ne? Ich sag's dir nur. Also, wenn du down gehst, dann gehst du down real life. naja, <lacht> ja, keine Lust mehr zu. Oh, 15. <lacht> oh, und ein weiterer Boss-Gegner. Komm mal her, du. Oh, bist du im Schlafen? Jetzt bist du nicht mehr am Schlafen. Bam. Bam. Okay, 50 Damage habe ich gemacht. Okay, nice. Der sollte schon so 100 Schaden so genommen haben. Oh verdammt. Der macht mir sehr viel Damage. So ist besser. Da können schon mehrere Pokémon auf ihn ein, ein, einschlagen. <lacht> Spiel kurz gelegt hat. Ey, Miltan wäre ja richtig gut für unser Team. Ich glaube, Miltern kommt so, so wirklich, wirklich ins Team rein. Wir werden ja, ich vermute mal, wir werden durch äh, bessere Ränge auch mehr Plätze demnächst haben in unserem Team. Wir haben ja jetzt gerade nur drei Plätze. Oh, ich krieg ein Level ab. Nice, Level 39. Das ich gerne. Sind yes, Synthese, die hatte ich schon mal erlernen wollen. Aber ich wollte nicht. Aber jetzt mache ich weil ich dachte erstmal egelsam wäre besser aber jetzt jetzt entscheide ich mich um so die luxus luxus box die mal mit du, du, du, du, du, du, du. das setzen wir ein für pikachu denn der braucht das ganz schön dringend hey morabel mein freund wie geht's wie steht's Ey, das ist unsere Freundin Ruhe. So, da oben ist noch ein Item, wahrscheinlich Geld. Nein? Larmorb, okay. Da unten ist noch ein Pokémon. Ach, das ist ein, äh, Morlord, Die Weiterentwicklung von Felino. Ja, ja, ich kenne mich schon aus, okay. Ich bin, äh, Profi. bin ein, der äh, Freak, Pokefreak. Ha, der Pokefreak bei Ovelsa. Velsa ist so ein cooles Pokémon. Ich wollte immer, ich wollte früher immer dieses Welsar auf der Overworld rekrutieren, aber konnte ich natürlich nie. Aber hier wäre das voll geil. Tempo Orb, das wäre super. Geh mal her. Äh was? Gott. Okay. Äh okay. Ja, das Spiel hat man schon wenig Probleme, weil es gerade so viel los ist. Aber es ist okay. Ist schon okay. Das haben mehrere Switch-Spiele, von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ich bin das schon mehr oder weniger gewöhnt. Und natürlich, unten rechts waren wir noch nicht. Und da ist dann höchstwahrscheinlich der Ausgang. Hau mal ab, du. Verdammt, ich krieg Damage. Dankeschön. Uh, ich sollte vielleicht was essen. Ja. Oder nein, warte. Ich spiele einfach mit Pikachu weiter. Pssst. Ja, ich spiele einfach mit Pikachu weiter und keine Ahnung, was für ein Item das ist, aber ist mir egal. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Weiter geht's. Uh, 17. Wir sind fast durch. Was gibt's denn noch? Pikachu ich ich nimmt auch so viel essen. Ohne Stolperfalle, da werden wir fast draufgetreten. BAM! Nice, danke, Bisa. Du, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu. Ich mag die Musik im ganzen Spiel, du. Badada, die ist einfach so gut. Du, dudu, dudu, dudu, dudu. Warum geht Mogelieb eigentlich über zwei Felder? Kann man das mal jemand erklären, wie das möglich sein soll Oh nein bitte bitte oh mein gott Na, ein, welche platte bin ich drauf getreten welche platte bin ich drauf oh, oh. oh, egal anscheinend Quapo du stehst im weg hau ab warum ist hier überhaupt ein Quapo Digga aber warte mal wir können auch theoretisch hier bleiben ich meine hier kriegt man richtig viele Erfahrungspunkte wenn ich nicht sterben sollte Moller, du musst dich schon noch entwickeln für eine Mega-Entwicklung, ne? Hä, <lacht> hey, warum greifst du den an? Ich habe doch nicht ge <lacht> Ja, ich kann's verstehen, aber. Vielleicht nicht so toll. Das hier ist nicht gut. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, ist nicht gut. nein, nein, nein, nein, nein Ach stimmt, er kann ja ins Wasser, weil er ein Wasser-Pokémon ist. Ah danke schon für die Heilung. Als ob da hinten auch noch ein Gegner ist. Moment, Moment, das muss ich nachchecken. Wie lange so eine Runde dauert? Warum kann ich nicht vorspulen? Mann, das ist nervig. Oh Gott, da ist noch ein Welser. Okay, erstmal das da. Gut, der ist down. Und ich bin leider auch tot. Ne, belebt mich nicht wieder. Okay, das hat gerade mich geleckt. <lacht> halt. jetzt muss ich versuchen alles zu skippen bin ich uh, warte ich gucke in die richtung nein in die andere richtung will ich gucken und dann mein team beleber orb einsetzen oh, die spawn dort warum das ist definitiv nicht gut ja wogebaum heile ich mal das ist eine gute idee wer ist jetzt eh tot Nice. Gut gemacht. Dürfte ich bitte nach Danke. Ich will nach Hause. Du kannst auch. Ich, ich will nach Hause. Kannst doch gerne gehen. Nö, Umbrero wird sterben, das ist mir egal. Wie gesagt, ich fährt ihn nicht rein. Wenn er stirbt, dann ist er tot. Aua! dran ich bin nicht effektiv gegen die, weil meine du kaputt ist. du. Okay. ich mach kurz Elixier. Das dauert mir zu lang hier. Hat sie gereimt Yes, gut gemacht, Miltank. Ja, okay, RIP. Äh, warum macht donner schon gar nichts? auf Wasser. Hm? Ampel leuchtet normal? Muss ich das verstehen? Ich check's nicht. Ich check's wirklich gerade nicht. Ey, ich glaube, ich tu Miltank wirklich ins Team. Der ist ja richtig cool. Der hat einfach ein Milchgetränk. Das ist eine richtig krass Attacke. Nein, nicht sterben, bitte. Warum greift ihr alle ihn an? Oh! Sorry, ne, aber ich belebe ihn nicht wieder. Ich hab gleich Lust dazu. Ach, ist auch noch eine Kenntnis. Meine Güte. Wie heißt es eigentlich auf Englisch, das würde mich sehr interessieren. Hau mal ab, du. <lacht> nee, nee, du, nee, du. Ja, komm, du kannst mitmachen, aber du wirst nicht geheilt. Mhm. Das ist noch ein Kompromiss, würde ich sagen, Oh nein, er setzt Geduld ein. Auf den oberen, auf den oberen, auf den oberen. Wenn der angreift, dann sind wir alle tot. Okay. Oh, k. Nein. Hm. Mann, es dauert so lange! So lange, es ist irgendwie langweilig. Das ist ein Barsch war oben. Das ist auch cool. Ich schiebe euch mal alle rein. Okay, soll ich vielleicht mit Pikachu machen und nicht mit zusammen <lacht> Sprengfalle? Oh oh. Kriegt ihr das hin? Lass mich bitte mal durch. Ich muss hier lang. Ihr steht mir alle hier im Weg. Nein, was? du? Wer macht denn so eine Falle? Oh, nö. Oh, Gott. Oh, Gott. Sie sind überall fallen. Altes mit X-Symbol. Was? Was? Nein, was? Worum geht's? Ich hab nicht... Ich check grad gar nichts mehr. Lass mich zumindest in die nächste Ebene. Ich verstehe nichts. Hilfe! Was passiert hier? Es ist zu viel auf einmal los. Oh, Gott. Hör auf. Hör auf. Lass mich in Ruhe. Hau ab. Ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Ich bin Arzt. Ich muss durch. Oh Gott. Okay. Die Ruhe von dem Sturm. Wortwörtlich. Okay. Was heißt das, wenn da X drauf ist? Ich hab's nicht lesen können. Aber ich vermute mal, das heißt dann, dass es schlecht ist. Deshalb. Ablegen. Wollen wir dann wahrscheinlich nicht haben. Oh, hi. Tschüss. Hey, immer halb lang, mein Freund. Ja, ja, gib mir mal Heilung. Ist ganz gut. Dun, dun, dun, dun, dun. Hey, hau mal ab, Mann. Meine Güte, was soll denn das? Äh, nee, jetzt lohnt sich eine Wiederbelebung auch nicht mehr, glaube ich. Dankeschön. Und wir pushen uns. Nehmen das Item hier mit und... Werden wahrscheinlich das Korpo äh, killen müssen. Oh, Synthese. Nice. Er äh, darf sogar zweimal angreifen. Perfekt. Oh, oh. Nein. Oh, Gott. Digga, stellt euch vor, es Mega-Quapo. Wäre zwar mega geil, aber auch äh, mega nicht so geil. <lacht> Äh, äh, äh, äh. Was heißt das hier? Kann ich nicht einsetzen. Warum? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Also ist das ein Fake-Item oder was? Okay, er ist down. Und ich krieg Damage, deshalb gehen wir mit Magneton! Komm schon, wir sind gleich beim Ziel. Ja, heil mich mal bitte. Hau ab. Oh, was ist denn das? Bist du das erlaubt? Oder was? Hä? Was willst du? Warum kommst du so gefährlich nah? Doch, denkst du auch nur du, ne? Hey, nein. Ach, Leute, bitte. Bitte macht das nicht. Nein, als ob. Ich kriege die Krise, du. Und er lebt, und er lebt. Und er lebt ja auch immer noch. Hau einfach ab. Du, du. Endlich. Da ist ein Pokémon, aber es ist mir gerade egal. Oh nein. Nein, Mogelbaum! Mogelbaum! Vielleicht Mogelbaum. Austrocknungsorb. Keine Ahnung, was es ist. Nein! Wie du willst nach Hause? Ja, heil, Mogelbaum. Ich muss zur Treppe. He Hilf doch, Mogelbaum, Mann. Wenn er gleich down geht wegen euch, dann bin ich sauer. Pikachu, kein Bock. Ja, Welser, finde ich cool. Nein. So nach oben, nach oben, nach oben. Ich muss einmal. Nein, warum? Ich hab doch nach oben gedrückt. Digga. Oh mein Gott, Entwicklungssteine. Leute. Entwicklungssteine. Zwei sogar. Entwicklungs -Item. Das ist ein wertvolles Item, das bestimmte Pokémon für ihre Entwicklung benötigen. Setzt es in der Glitzerhöhle beim Welserweiher ein. Digga, wie geil. Die sind wichtiger als alles andere hier. Okay, das war cool jetzt. Okay, hier kriegen wir also zwei Entwicklungssteine, das merke ich mir. Vielleicht komme ich hier öfter mal vorbei. Gut, das haben wir dann abgeschlossen. Wir kriegen eine Sinelbeere. Regenbungummi, intensivticket, so ein Rotz. Carbon, Regenbungummi und Regenbungummi. Alles klar. Hm. Miltang! Yes! Bitte! Nice! Echt cool. Das ist echt cool. Wer noch? Mogelbaum definitiv. Du kommst auf jeden Fall mit. Der So, was haben wir noch? Wir haben noch Morlord, aber er kommt nicht mit. Wenn es euch hat, lasst gerne eine Pussy-Wertung da. Und dann, äh, wisst ihr Bescheid, geht beim nächsten Mal wieder so richtig. Kratz weiter hier. Haut rein. Ach ja, und bevor ich äh, gehe, habe ich ganz vergessen. ja noch ein paar. Zeitungen zum lesen und dann wollen wir noch machen Da kommen wir gerade Pilipa. Ey, lese mal die Zeitung! Klang, voll geil. Ja, ist ja okay. Ich lese ja die Zeitung noch bevor ich gehe Ups. Ja komm, wir lesen erst mal alle, so Und dann Lesen der Zeitung Giflos gewichtiges Problem. Giflos sind überall für ihre prächtige Blume bekannt, doch nur wenige wagen sich in ihre Nähe, da sie Hochallerg hochallergene Pollen ausstößt. Giflors beklagen sich außerdem über das hohe Gewicht der Blume, was schnell zu Ermüdungserscheinungen führt. <lacht> Nummer 35, Seerettung, erfolgreich. Das war übrigens gerade 34. Seemon, der Anführer von Team Seedrachen, teilte uns mit, dass es seinem Team neulich im Rahmen einer Hochseerettung gelungen sei, Tentacher im Sturmmeer zu retten. Der Klient Corazon war über dieses Ergebnis doch hoch erfreut. Tentacha dazu, ich wusste nicht, dass es mich so weit hinaustragen würde. Nummer 36, Bummelskissen Schlaf gut. Plagen dich häufiger Schlafstörungen, dann haben wir gute Neuigkeiten. Ein neues Produkt ist in der Entwicklung, welches das Leben schlafloser Pokémon revolutionieren wird. sowie wie Relaxo, das Bummelskissen. Sein bloßer Anblick genügt schon, um einen, um einen in den Schlaf zu lullen. Lullen, okay, lull. Der Entwickler wird zwar bereits mit Anfragen überhäuft, doch die Produktion des Kissens geht bisher eher schleppend voran. All right.